Willkommen Leute, mein Name ist Sertheon. Ich begrüße euch nach einer langen Zeit mal wieder zu einer neuen Skywars Challenge. Heute wieder mal mit Squidzocker und von einem Zuschauer gewünscht heute die No English Words Challenge. Wir gehen direkt in der Runde und in der Runde erklären wir euch dann auch, was es hier um sich hat. Also bis gleich. So Leute, da sind wir dann auch in der Runde auf der Map äh, Trailer. Ja, jetzt können wir noch kurz Englisch reden. Und zwar geht die Challenge ab jetzt los und wir dürfen kein einziges englisches Wort sagen. Das klingt leicht, ist es aber leider nicht. Ähm, Da es zum Beispiel viele englische Wörter gibt, die einfach ins Deutsche übernommen wurden. Ähm, und da man halt dann extrem aufpassen muss. Hast du denn schon gute Ausrüstung? Mhm. Geht. Okay, ähm. Wie heißt, die Map denn? Wie heißt die Map denn? Ähm, Wohnwagen. Achso, okay. Gut, dann mache ich mir kurz äh, auf meiner Werkbank ein schönes Diamantenschwert, um natürlich auch die Gegner zu besiegen. Welche Ausrüstung benutzt du denn? Ich benutze äh, die Gärtnerausrüstung, ausrüstung da mir diese einen guten Vorteil gibt. kann gerade irgendwie keine Blöcke platzieren. Was, was, spiel was spielen wir denn eigentlich hier gerade? Wir spielen gerade Himmelskrieg. was muss man hier machen? Äh, man muss die Gegner töten und der, der das Team, was als letztes übrig bleibt, das hat gewonnen. Scheiße! Was hast du denn für ein Wort gesagt? Ähm, ein Zusammenschluss. <lacht> Scheiße. Ein Zusammenschluss aus zwei oder mehreren Menschen, auch... Besser genannt Mannschaft. Bin tot, weil du einfach so runtergesprungen bist, ohne irgendwas zu sagen. Ja, Leute, dieser Tod, äh, diese beiden Tode, sind natürlich alle Elias Schuld, weil er einfach runtergegangen ist. Naja, wir sehen uns in der zweiten Runde. Bis gleich. So, Leute, da sind wir dann auf der, in der zweiten Runde auf der Map Autos. Ähm, Ich weiß nicht, sollte man, darf man die Eigennamen der äh, Karten sagen? Nein, das ist ja auch ein englisches Wort. Ja, aber es ist ja halt einfach ein eigenes... Junge, warum nimmst du alles raus? Ich habe bis jetzt noch gar nichts. Du hast die untere Tour komplett alleine geleert und mir nichts gegeben. Und jetzt leerst du auch noch die zweite. habt hab dir was gegeben. Oh, wow. Bist du ja so gnädig. Ich weiß. Lass uns die Gegner einfach... Äh, nein, nein, die haben eine bessere Ausrüstung als wir. Okay, kommen Sie. Schnell. Dieser hat einen guten, einen guten Krank genommen. Ich werde die Kasse aus den Blöcken rausgepackt. Nein. Tschüss. Oh. Einfach. Zehn Herzen. Gezehnherzt. <lacht> Gezehnherzt. <lacht> Ich habe einen Lava-Eimer, Ich habe zwei Lava-Eimer und zwei Wassereimer. Das Hast ist toll. Zehn Harz. Zehn Harz. Nee, jetzt das Ich habe auch noch äh, Dynamit. Ah, wunderschön. Und zwar fünf Stück. Dazu noch ein schönes Feuerzeug. Die Monster sind Eigennamen, wie das grüne Ding, was explodiert, oder? Ja, genau. Das sind Eigennamen. Aua. vielleicht tot. Danke danke, danke, danke, dass du mir hilfst. Danke, danke, dass du mir hilfst. Ich bin schon tot. Ich habe jemanden getötet. So Leute, hier sind wir in der letzten Runde auf der Map. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ein englisches Wort, deswegen nenne ich diesen Namen ha, einfach nicht. Du hast, ein, du hast ein englisches Wort gesagt. Nein! Die, die, die, die, die. Ach, und welches war es denn? Könntest du mir das etwa sagen? Ich habe es in den Text geschrieben. Was heißt es auf Deutsch? Das werde ich Ihnen nicht sagen. Sie sind ein Arschloch. Sie auch. Ich habe übrigens eine Enderperle. Ich auch. Das freut mich. Wie wäre es, wenn wir uns in die Mitte werfen? Viel zu einfach. Haben Sie wirklich eine Enderperle oder lügen Sie mich nur an? Lügenpresse! Oh, bauen Sie sich weiter. Ich möchte in die ganze Mitte, nicht in die Vordermitte. Hören Sie bitte damit. Oh, danke schön. <lacht> Passen Sie auf. Öffnen Sie die, die Tür. einfach weg äh, die, die werde ich schnitzeln. Schnitzeln? Um, schnitzeln wir, ja. Okay, gut. Schnitzeln wir den. Ich, ja. ich habe es nicht überlebt. Ja, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ähm, ihr habt oben links und oben rechts dann ähm, so zwei Zahlen gesehen. Links sollte die von mir sein. Die Anzahl von meinen englischen Wörtern, die ich gesagt habe. Und rechts die von Squid Socker. Ähm, und ich blende euch jetzt auch dann ein, wer das gewonnen hat. Ähm, ich hoffe natürlich, ich bin das, ich weiß es nicht. Ähm, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ähm, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und drückt auf die Glocke, wenn ihr wirklich kein einziges Video mehr verpassen wollt. Das war's von mir und ich sage Ciao.